Und damit geht's los mit dem Trader Live Simulator Teil 2. Ganz, ganz anderes Bild, ganz modern oder deutlich moderner gemacht. Und wir schauen rein, wie sich das Game verändert hat. Es war beim letzten, beim ersten Teil war es schon ein wirklich wildes Game. Ob das immer noch so ist? Also legen wir los, gehen wir hier direkt rein, Play, Attacke, Vollgas, New Game, auch da geht es los und wir starten wie auch beim letzten Mal in unserem Haus, ich glaube beim letzten Mal war das ganz viel zusammengebaut, schmale Wände, Wände die in die Treppe reinragten und weiß der Geier was, einfach game design technisch ein Kleinod, also <lacht> Sensationell Kreiert Ja Ja Naja ich glaube Also ich komme mir ein bisschen groß vor Irgendwie aber Ansonsten Das Haus ist noch kahl Das kann man später einrichten Okay es gibt keine zweite Ebene Die Treppe ist diesmal weg Okay Jawohl Na das passt doch und es ist doch ganz schick gemacht. Es sieht doch ganz schick aus, ey. Kann man machen, ne? Hier ist unsere Karre, jawohl. Was ist da vorne? Die Grenze, oder was? Alter, richtig hier. Das Haus am Meer, ey. Oder am See. <lacht> Der Sound ist gut. Gibt's auch Fische hier drin? Alter, hier die Pfützen. Und die Pfützen, die bis ins Wasser reingehen. Das kenne ich. Von, äh... The, the... Wie hieß es noch? <lacht> Dieses Angel-Game. <lacht> ei, ei, ei, ei. Ja. Also, ich glaube, hier, hier müssen wir nicht wirklich was erledigen. Aber es ist schon mal schön, dass es so komplex ist. Ähm, zumindest so in den... <lacht> zumindest so von den Ideen. Was das hier ist, keine Ahnung, was das hier werden soll. Vielleicht kommt hier ja noch was hin oder so. Aber im Moment ist es tatsächlich der Parkplatz für unsere geile Karre. Und das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht, ey. Kann man sich gut drin umgucken. Ich finde, das Feeling in der Karre ist gar nicht schlecht. Ich weiß auch da noch beim letzten Mal beim ersten Teil, das Bremsen war der Oberhammer. Okay, fahrtechnisch <lacht> es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, der Bremsweg. Was macht er denn jetzt hier? Moin, Officer. Ein wunderschön. Schön guten. Die Security. Was macht er hier? Was ist das hier? Police Department? Nee. Hat er, hat, er das Rolltor ein, hat er das Rolltor einfach zum Hochklappen gemacht? Ja, ist klar. Ja, da wird das Rolltor einfach hochgeklappt. Normal, oder? Wenn man... Oder einfach mal so ein paar Barrikaden hier auf dem Zaun geerdet. Alter, ich werde wieder weich. Kann man da reingehen? Nee. Nee, keine. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Really? Gehen Sie nicht ins Police Department. Oder Sie backen drin fest. Oh mein, Oh mein Gott. Ich bin mehr drin als draußen. Okay, ich kann nichts machen. Ich backe hier fest. Katastrophe. Wo waren wir stehen geblieben? Beim längsten Bremsspurtest den es gibt. Okay, hier gehe ich nicht nochmal rein. Auch wenn mich da oben der Helikopter ja schon interessiert hätte. Nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Klinik. Hier haben wir eine Klinik. Ich fahre mal eben ran. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie... Was machen können? Wo kommen denn die Leute her, Alter? Ne, ne, ne, Näh. Nicht dein Ernst! Einen Scheich! Nicht dein Ernst! Einen Zombie! Alter, das Game! Ich werde ja wieder weich! Und wo rennen die hin? Verschwinden die dann auch jetzt hier gleich? Das ungefähr das Lauftempo Alter, also, du kannst es dir nicht ausdenken Du kannst es dir einfach nicht ausdenken Wer kommt denn Auf so eine Idee Alter, und da hinten kommen sie wieder Da hinten, da hinten rennt der Scheich rum dann rennen die hier einmal im Kreis oder was und ploppen hier wieder auf. Alter, ist das abgefahren, ey. Ist das abgefahren. <lacht> ist das gut. Ist das gut. Halbes Zombiehaus hier, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich muss ich erstmal da. Achso, Press M. Um, to open your map, also wir müssen M drücken, um die, um die Map, äh, äh, ja, zu zu öffnen. Ich habe ein bisschen Angst vor Türen, deswegen gehe ich ja gerade mal nicht so nah dran. Und ähm, find your shop, finde den Shop. Ja, machen wir, machen wir gleich. Hier rennen die nächsten Leute rum. Die rennen hier ihre nächste Route, oder? safe Oh, aufpassen, nicht, dass ich gleich wieder festbacke hier. Karren stehen hier auch rum. Also Also so eigentlich gar nicht schlecht, ne? Von den von den Texturen und sowas alles szenariomäßig. Keine Ahnung. Zombie Apokalypse Shooter Game. Da sehe ich das. Alter, die Stromleitungen. <lacht> Stromleitungen, alter. Das sind keine Leitungen, das sind Rohre, keine Kabel. Ach, ich werde weich. Ey. Achso, was mal mit der Klinik. Alter, was man hier alles entdecken kann, ne? Oh, hier kann man rein. Hallo? Hallo? Ha Dr. Jekyll? Treat yourself. 250 kostet das. Ich habe nur 350. Damit wäre es ja durch. Das hängt auch einfach im Nichts. Das hängt auch einfach im Nichts. Das Game ist, ist, ist einfach. Eine Backshow. Eine komplette Ultimative. Ah, da ist der Mönch wieder. Ach, der Mönch. Der Scheich. Hier ja, läuft ein. Ah, warte mal. Drücke M. What? Ach so, hier ist das Haus. Hier ist die Polizei. Hier ist das... Ja, wir sind genau hier. Das ist eine Bakery. Und da ist der Store, wir fahren direkt drauf zu. Äh, close. Die Karre ist geil. Ey. <lacht> oh hier ist er. Und jetzt rum. <lacht> Easy. So. Und hier steht, hier steht netterweise Pick up mit T. Ja, normal. Und, oh, warte mal. Take item from box or grab. Ah, mit dem Mausrad hin und her. Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder mit T auf... Nee. Doch. Ah. Und hier ist der Shop. Und hier ist auch wieder... Es ist kein Bodybuilder-Typ mehr. Es ist kein Bodybuilder-Typ mehr. Die sind, ähm... Ja, deutlich normaler einfach, die Typen. Sonst waren das ja immer diese Bodybuilder-Typen, die dann da rumstanden. Na, schönen guten Tag, Alter. Willst du eine Dose Senf kaufen oder was? So. Und jetzt ist das... Jetzt ist hier richtig Zeug schon drin, ey. Cool. Ja, abgefahren. Ähm, ich würde sagen, wir, wir starten mal mit dem, was wir haben. einem kleinen Regal. Nicht, nicht viel. Und wir machen da einfach so einen so kleinen Shop hier draus. Einfach hier so mittig hin. Zack. Was haben wir jetzt hier? Ähm, take item from box. Ah, Cerealien. Cerealien sind da drin. Und man kann sie auch wieder so drehen. Das ist aber cool. Balance up. Das ist aber cool. Sehr nice. Wir stellen das einfach mal platzsparend rein. Okay. Ah, sehr gut. Fünf Stück. Das heißt, die können wir jetzt hier alle so in Reih und Glied reinstellen ähm, das war vorher nicht so Da musste man jedes Ding extra nehmen Das war schon auch ein bisschen nervig Jetzt hier mit der Möglichkeit, äh, Ja, die einzelnen halt so reinzuballern Ist schon, oder jetzt hier Fünf Stück gleichzeitig zu nehmen, ist schon praktischer Das ist doch gar nicht verkehrt So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben Das ist ja ganz nett, dass man damit schon mal anfängt Zack Und wir ballern das hier einfach mal hin Zap, zap, zap, 4, 5. Und ich frage mich, was da drin ist. Ich bin ganz gespannt. Reinigungsmittel, auch gut. Nee, Fryinger, Frittieröl. Hm. Auch fünf Stück. Ja, dann machen wir hier Frittieröl hin. 1. Zwei, jawohl. Oh, ich kann es gleich wieder genommen. Okay, auch nicht schlecht. Vier. Keine Ahnung, machen wir noch dahinter, ne? So, damit es von beiden Seiten... Kann ich es drehen eigentlich? Ähm, place here, cancel, rotate. Mouse Wheel Ah, ja, ach so, ja klar. Hatte ich ja gerade schon gemacht. ja okay. So, das haben wir. Ja, die Riegel. Die hatten wir, glaube ich, zuletzt hier an der Kasse. Ich weiß nicht, ob wir die hier auch nochmal hinlegen können. Ich lege da mal was rein. Oh, die sind ja groß. Zwei Stück passen rein. Das sind so ganze Bars. Kann ich die drauflegen? Ne, leider nicht. Nur an freien Plätzen. Ich habe ja jetzt nicht so viel, ne? Von daher baller ich dir das hier, da jetzt einfach rein. Oh. Zack. So. Was haben wir hier denn noch? Was ist das denn, Alter? Einmal mit Farbe? Toilettenpapier oder was? Dass man nicht übereinander stapeln kann. Kann man wirklich nicht. Kann man nicht. Ich meine, wäre doch mal nicht so schlecht. Aber soweit erstmal so gut. Kann man nicht. So, die nächsten Sachen. Oh, das sind irgendwelche Kleinigkeiten hier. So, genau, Kaugummis, Gums. Können die da so hinten in die Ecke? Ja, guck mal, das geht. Ja, sehr schön. Die kann ich hier so ein bisschen verteilen. Kann ich mich auch hinhocken? Ich kann mich hinhocken. Ja, sehr schön. Tip top. So. Warum das eine nicht in die Ecke da hinten ging? Das ist ein bisschen schade. Kriegen wir das jetzt hier auch noch hin? Hier vorne? Ja, perfekt. Und das letzte, was wir hier haben. Chips. Ja, Wolski. Die sind beim letzten Mal auch schon immer ganz gut gelaufen. Die machen wir auch mit hier ins Regal. Einfach so eine Reihe mit... Chips. Dann sieht man auch immer direkt, wenn was fehlt. Perfekt. So. Ja, so gar nicht mal verkehrt. Kann man so machen. Ähm, press O to open your tablet. Oder Q. Q ist es, genau. Player-Status. Gesundheit. Oh, Food. Oh ja, stimmt. Food und Wasser. Man musste ja immer essen und trinken. Und eine Toilette brauchte man auch. Und dann war man dreckig und sowas. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, diesen Part. Was das soll. Aber, naja. Aber kann man machen. So, Shop-Upgrades. Ähm, Display. Kostet 75. May Go seen Display. Newspaper Display. Einen Grill. Coffee Machine. Ich habe nur 350. Ich muss ein bisschen haushalten. Drinks Machine. Und so weiter und so weiter. Ähm. Feuerzeug Display. Wir fangen damit mal an. You don't have... Bankcard. Ah, das geht online. Und äh, online funktioniert nur, wenn man bei der Bank war und das Bargeld, was man hier hatte, in die Bank bringt. Und dann wiederum von der Bank auflädt auf die Kreditkarte. Machen wir bestimmt irgendwann. Ähm, Shop Rating. Okay, bin ich auch gespannt, was da passiert. How to play. Sehr schön, gibt es ein paar Infos zu. Perfekt. Ah, Jabba Shop. Da müssen wir einkaufen gehen. Ja, das machen wir gleich mal. Das machen wir gleich mal. Flashlight kann ich anmachen. Ah, das ist dann am Tablet. Gut gelöst, finde ich gut. Staff Personal, neue Leute reinbringen. Ähm ja, aber im Moment noch nicht. Sales, das war beim letzten Mal auch schon gar nicht schlecht man hat genau gesehen, was man alles verkauft hat in welchen Mengen und so weiter, wie viel Rechnung, die man bezahlen muss App Store das ist also die, die Typo, die, die äh, Typografie hier, Katastrophe also nicht, nicht keine schöne Typo, schwierig zu lesen ja. Shopping Signal App Bankcard App, okay, Bankaccount kostet aber alles Okay, das machen wir alles später, wenn man keine anderen Sorgen hat. Und ähm, ja, das werden wir dann sehen. Ausmachen. Escape funktioniert nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen den... Der erste Kunde. Schönen guten Tag. Kunde im goldenen Hemd. Mit der goldenen Haut. Halber Zombie, ey. Ich sag dir. Ja, durchs Auto durch. Richtig. Oh, da kommt der Nächste. Wie sie alle am Glänzen sind, ey. Kratsching! Und der Nächste, Alter. Jetzt geht's ab. Die Leute kommen schon. Hallo? Und wir hatten es nicht. Oh, der hat jetzt der hat Cerealien gekauft, der eine. Jetzt rennt er wieder rein. Ich muss meine Karre da wegmachen. Und da kommt der nächste. Nur Männer hier, ne? Nur Männer. Okay, ich brauche andere Sachen. Ich brauche andere Sachen. Wir gehen shoppen. Und da kommt der, <lacht> der nächste. Hallo. Cool. Wir verkaufen gerade schon die ersten Sachen. Ähm, was hätte ich denn gerne hier? Im, was macht denn die Polizei? Ich kann da ja nicht rein. Was machen die denn? Carshop Fashion. Houseware. Java Shop, Wo ist der? Das ist der. Die Straße entlang. Da ist noch die Tankstelle. Okay. Dann kommt der Shop. Und hier ist noch so ein Gemüseladen, so eine Farm. Ah, cool. Und eine Bakery. Wir fahren erstmal zum Jabba-Shop. Escape geht nicht, Katastrophe, ne? Jawohl, verkauft. Oing, oing. Was ist das? <lacht> Die Bank, Alter. Central Bank of West York. Yeah. Da gehen wir erstmal rein hier als neuer Shopbesitzer. Alter. Da ist ja ein. ein. Hallo? Schönen guten Tag. <lacht> wo, wo geht's denn hier? <lacht> nicht denn den Kredit... Äh, Bank. Da traust du dich ja gar nicht, irgendwie was zu sagen in so einer Halle. Kriegt ja jeder was mit. Alter, was geht denn hier ab? Er bewacht den Kohleautomaten. Ich will auch so Automaten, so Wending Machines, sein äh. wie die alle glänzen. Also, nicht nur dahinter glänzt es. Alter, wo kommt das denn her? Wo kommt denn die Sonne da hinten her? <lacht> wo kommt denn... Nein, das ist die Scheibe. Really? Really? Okay. Bankcard. Ich mache das noch nicht mit der Bankkarte. Ich brauche momentan noch jede, jede Kohle, Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen Geld gemacht, 400 Dollar, ähm, wovon ich doch was mache. Und zwar Transfer Money. Money, 100. Eingezahlt. Ähm, ich gehe mal eben auf die andere Seite. Eingezahlt, da unten sieht man es jetzt quasi gerade, von Cash, vom Bargeld, auf in die Bank. Und jetzt könnte ich es quasi hier weitermachen, von der Bank aufs, äh, auf die Karte oder halt andersrum. Oder halt wieder auszahlen. Ne? Ich meine, relativ selbsterklärend. Ähm, ich habe das jetzt gemacht, weil... Ähm, vielleicht wieder Rechnungen kommen. Und wenn ich dann irgendwie eine Rechnung begleichen muss, online oder sowas, dann habe ich da schon mal ein bisschen Geld auf der Seite. Und, ähm, die Karre. Und, äh, gebe jetzt nicht gleich zu viel vielleicht aus Versehen alles aus. Oh mein Gott! Ich dachte, es wird härter. So, wo ist der Java Der Jabba Shop. Das ist die Werkstatt. Ich geh mal eben wieder rüber. So. Alter, der driften, ey. Never ending drift. Wow, da war wieder was. Puh, geschafft. Da ist ein Hotel. Hier ist der Java Shop. Da muss ich gleich hin. Und was ist das? Electronic Store. Ah, Bankautomat, das ist praktisch. Bip. Was mache ich denn hier? Phone. Was mache ich denn damit? Okay, das ist nichts für mich. Name? Name, Name, Name. Phone Cases? Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. In fünf verschiedenen Varianten. Oh, ich habe Angst. Ich habe jetzt Angst vor diesen unsichtbaren Wänden. Dass, mich, dass ich an der nächsten, äh, nächsten blöden äh, Wand, unsichtbaren Wand einfach oder Tür einfach verbacke. Moinsen. Ich bin da. Moin. Ja. Ich moin. Der Laden ist ja groß genug, ne? Muss man schon mal mit rechnen. So. Okay. Schönen guten Tag, alten Ich bin's mal wieder. Wir müssen mal den Laden voll machen. Also meinen Laden und dein hier ein bisschen leer. Ich brauche so ein paar so ein paar Güter. Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gern ich habe schon mal Chips. Alter, das... Ach, warte mal. Weißt du, was das ist? Das ist die Taschenlampe und ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich wundere mich schon, was da so blendet. Okay. Chips, die sehen aus wie Kakao. Kakaochips, geil. Paprika-Chips. Und, äh. Saw-Cream. Und Zwiebulas. Was nehmen wir denn hier unten? Gegrillte Bananen? Was ist denn das hier? Tee. Coffee. Und Nuts. Wie viel habe ich denn? Wie viel Kohle? Guck mal, der Kaffee ist gar nicht so teuer. Ich hätte gerne so ein paar Basics. Also, ich hätte gerne High Price. Warum ist das High Price? High, High, Good Price. Variieren die Preise je nach High Price nach Saison? Das wäre ja cool. Das wäre wirklich cool. Dass man dann gerade in einem Angebotspreis. Good price. Good price. Kiste. Siehst du, Alter. Ich sage halt dir. Das war genau richtig. Ich fahre jetzt immer in diesen in den Laden hier so rein. Safe. Ja, so stellen wir das rauf. Good price. Ähm, was hätten hätte ich noch? Hier, Toilettenpapier, High Price. Wow, was es alles gibt. Ich muss echt ein bisschen gucken von den Kohlen. Ähm. Cookies. Stapeln geht nicht, ne? Doch. Ähm, das haben wir, das haben wir. Ich mach mal erstmal alles aus diesem Sweets- und, und Kekse-Bereich, was einen Good Price hat. Das habe ich. Das noch. Das noch. Okay, damit habe ich das Regal fertig. Ähm, und dann machen wir das hier erstmal drauf. Alter, da muss ja schon so ein bisschen Jenga-mäßig, so ein bisschen... Aufbauen. Da vorne geht noch mehr drauf, ey. Und wenn ich das so ein bisschen weiter ausladend mache... Haha, warte mal ab, ey. So, das haben wir. Dann nehmen wir hier... Eins... Ich muss gucken, wo ist, wo sind meine Kohlen? Da, 300 noch was. Perfekt. Zwei. Drei. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Und äh, die nehme ich auch noch mit. Und wie beim letzten Mal werde ich das erstmal gleich alles ähm, versuchen, auch auf dem Fußboden zu stellen oder so. Hauptsache, ich kriege das irgendwie verkauft. Hauptsache, es steht im Laden. So, next. Bü -bü -di -bü -di -bü. So, komm. Guck mal, da geht auch noch mehr. Ey. Aber ich mach das mal daneben. So, perfekt. Hör mal, da läuft aber hier, ey. Das läuft aber. Ich kriege ja richtig was rein. Und kohlemäßig ist es auch gerade ganz cool. So. Was auch immer das ist. Keine Ahnung, wilder, wilder Kram. Aber es ist auch eigentlich wurscht, was es ist. Die Leute kaufen es ja eh. Die Leute kaufen es doch eh. Und irgendwann war es so, dass man die Sachen ähm, auch online bestellen konnte und dann wurde geliefert. Und das war dann ein richtig guter Moment, denn ab dem Moment musstest du hier nicht immer hindüsen und ähm, rumrennen und suchen. Man hatte allerdings einen etwas erhöhten Preis. War aber nicht so schlimm, weil man ja ein Zeitersparnis hatte und so. ne? Das war schon ganz gut. So, das nehmen wir hier erstmal alles nicht. Das könnte ich jetzt hier, das lasse ich aber auch erstmal sein. Ich hätte gerne noch sowas hier, genau. Tee. Was sagen die Kohlen? Ich sehe es immer nicht. Ach doch, da oben ist es. 193. 193. Und die nehmen wir auch noch hier. Und dann, oder die. High Price. High, high, high. Wir nehmen die. Und dann gucke ich nochmal nach Getränken. Das wäre nicht so schlecht. Irgendwelche anderen Arten von Getränken. Und äh, dann machen wir uns hier wieder vom Acker. Das ist ja ein sensationeller Laden hier. Ich weiß gar nicht, ob man so eine... Kann man so eine Ausrichtung... Vielleicht kann ich auch so eine gewisse Ausrichtung des Ladens komplett machen. Vielleicht mache ich einfach einen Gemüseladen oder sowas. Ich meine, es gab ja Gemüse. Es gibt Gemüse, es gibt Klamotten. Vielleicht kann man das machen. Na, kriege ich das noch, kriege ich das noch drauf? Ah, geil. Perfekt. Ja. Ja, Kollege, ich meine, reicht das? Geht das noch was? Ich meine, ich könnte vielleicht noch was reinpacken, aber oben drauf ist auch noch okay. Ach so, Getränke. Hier sind so Reiniger. Oh, Eis. Cool. Auch gerade im Angebot. Angebot. Milchsachen cool, also Tiefkühlsachen und das sind Toilettencleaner und so weiter also auch so Reinigungs- bzw. Hygieneartikel that's it ähm hab ich Getränke, sind das alle Getränke? das sind alle Getränke, ne? dann habe ich schon Getränke, okay Alter, Leggy gerade. Übelst Leggy. Ich brede mal raus hier. Ich hoffe, meine Sachen bleiben da jetzt alle oben drauf. Mir fehlen Sachen. Nicht dein Ernst, aller. Ich hab die einfach in der Tasche. Ich hab die einfach in der Tasche. Ja, geil. Fertig. Hack. Okay. Abfahrt zurück. Zwei Ebenen ist okay. Dritte Ebene, nee, nee, Alten. Jetzt übertreibst du aber. Alter, der Sound, ne? Meine Waren! Mein Auto! Ey! Nö! Alter! Nein, nein, nein, nein! Meine Karre! Wo fährt er denn hin? Meine Karre, die wird immer schnell. Der fährt! Der fährt! Warum fährt er rückwärts? Ich werd weich. Ich werd weich, Alter. Ich werd weich. Sag mal, Hungry, wo kriege ich denn eigentlich was zu essen? Muss ich in die Bakery? Wir fahren da mal gleich dran vorbei. Vielleicht kriege ich in der Bakery was zu essen. Wir sind irgendwo hier oben gerade. Alter, ich werde weich. Das Game macht einen so hart fettig Ist das ein wilder Scheiß, Alter. Komm, gib ihm Vollgas jetzt hier. So, das war der Rush Repair Service. Genau. Und jetzt kommen die Bahnschienen. Festhalten! Perfekt, Alter. Perfekt! Perfekt! So Alter, ohne Scheiß, ne? Ich mach das wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal konnte man aber auf den Kisten konnte man einfach Sachen draufstellen. Das heißt, ich habe beim letzten Mal einfach ähm, die Kisten auf den Boden gestellt und auf die Kiste. Einfach die, äh, die Artikel drauf geballert, die dann, die dann in der Kiste drin waren. Um, hab das so ein bisschen sortiert nach verschiedenen Sachen. Das war quasi so Lagerverkauf direkt vom Allerfeinsten. War gar nicht schlecht. Kam auch gut an. <lacht> Direkter Lagerverkauf quasi von der Palette runter. Alles Paletti. Zack. und dann war das gut, ja. So. Perfekt. Kriegen wir das hin? Geht das hier auch? Take from. Nope. Oh. Oh. Heck. Jetzt haben sie mich aber. Oh, wait. Doch. Ah ne, Boden geht. Okay. Boden geht. Boden geht. Dann machen wir das mal so. Aber nicht übereinander wieder. Schade. Okay. Dann packe ich hier einfach alles aus. Dann müssen wir ja auch nicht lange, hier sind die Teesachen, alles irgendwie großartig sortieren. Sondern ich baller das alles, stelle das hier alles auf den Boden. Es sind immer nur fünf Sachen drin. Fünf Teile. Pro Box. Was ist das, Alter? Fruchtiger. Erfrischungsbaum. Ah, ne, ist ein chips aber kleine. Irgendwelche, irgendwelche Snacks. Die können auch vorne irgendwo hin. Aber ohne Scheiß, ich baller es einfach erstmal hier hin. Und das nächste. Und dann gucken wir mal, was am besten läuft. Mm, so für den Anfang zumindest. Irgendwann ist es auch wurscht, denn, wie gesagt, die Leute wollen eh irgendwann alles haben. Da kommt einer, der will halt Shampoo haben und dann kommt der nächste und so weiter. Das ist halt irgendwann echt wurscht. Also, man kann das wahrscheinlich auch noch schön fein säuberlich machen, ne? Wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich gibt es auch einfach Leute, die sagen, boah geil. Also, da muss ich ja sagen, fühle ich mich in dem Game richtig gut aufgehoben. Ähm, ich sortiere das jetzt mal hier richtig schön, damit das auch mal nach was aussieht. Gibt es bestimmt auch, ja. Kann man, glaube ich, auch ganz gut machen. Ne? Alleine die Möglichkeit hier zu sagen, ja, wir drehen das mal so, ne? Bullfrog. Kann man ja machen. Aber ohne Scheiß. Ich kann das nicht, ja. Ich will das nicht. So. Raus mit dem Gedöns, denn nur ausgepackte Artikel sind Artikel, die sich verkaufen lassen. Ähm, wir haben gerade Nacht, das heißt der Laden ist zu. Ich muss gleich mal die Ladenöffnungszeiten mir anschauen. Denn die Ladenöffnungszeiten sind ja wichtig für meinen Rhythmus. Jetzt gerade sieht man ja hier die ganze Zeit blinken über mir links. Hungry. Ähm, ich muss zwischendurch schlafen, ich muss was essen. Ich bin auch durstig, guck's dir an. Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich äh, recken kann, <lacht> regenerieren kann. Alter, irgendwelche Energy Riesen ähm, Riesenvorteil ist, beim nächsten Mal können wir beim, ähm, also am nächsten Tag sozusagen, werden immer mehr Leute natürlich Artikel finden, die sie gerne hätten. Und dementsprechend machen wir mit der Anzahl der Leute mehr Umsatz. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, ein wichtiger Punkt war es tatsächlich, und ich gehe davon aus, dass es genauso ist hier in diesem Teil, im zweiten Teil wie im ersten. Ein wichtiger Punkt war es, relativ schnell mehr Mitarbeiter einzustellen. Denn mehr Mitarbeiter hieß, hieß beim letzten Mal, dass noch eine an der Kasse war und dementsprechend kamen mehr Leute. Also der Rhythmus der Mitarbeiter war, nee, der Rhythmus der Leute, die gekauft haben, war anhand der Arbeitskapazität des Mitarbeiters sozusagen. Der Mitarbeiter konnte, keine Ahnung, jede Minute irgendwie einen abfertigen. So, heißt also zwei Mitarbeiter, hast du also pro Minute zwei Kunden. Easy. Also so in der Art war das. Und ähm, da werde ich auch tatsächlich, sobald die Kohle da ist, direkt reingehen. Mehr Mitarbeiter. So, der Laden ist voll. Ich habe alles rausgebracht, was geht. Auch schon tatsächlich einiges verkauft hier. Nicht schlecht. Wir haben 175 Ocken plus 100 auf dem Konto. Ich muss dringend was essen gehen. Und ich hoffe, die Bakery hat was. mich hier wieder raus, oder was? Was reingeht, geht doch auch raus. Danke. Die Karre, Alter. So, wait. Das ist unsere, unser... Also die T-Kreuzung, die nächste rechts und wieder rechts. Hier ist unser Laden. T-Kreuzung. Nächste rechts. Und wieder rechts. Hier ist die Bakery oder was? Hier ist doch keine Bake, hier ist hier ist keine Bakery. Ha. Wie ja wieder gruselig aussieht hier. Was ist denn das? Was ist ein Sugar Love? Ich kann gerade nicht mehr rennen. Und oh, bestimmt, weil ich keine Ausdauer habe. Nein, das sind Sachen, die ich verkaufen kann. Warum glänzen die eigentlich alle so? Alter, so Törtchen und so Sachen. Das ist aber cool. Mmh. Oh, wieder ein bisschen laggy. Ja, aber dafür muss man sowas erst kaufen. Aber ist gerade... Ah, 400. Ja, die Bakery ist es leider nicht. Ich muss was essen. Farm, your shop. Bakery. Fashion, car shop. Muss ich nach Hause? Muss ich an der Tankstelle was essen? Es gab bei dem anderen gab es immer so so, so Frittenbuden, so so Fastfood-Location. Ich kann nicht mehr rennen. Ey. Es gab immer so eine so eine Fastfood-Location. Da konnte ich ständig zwischendurch einfach mal eben was essen und gut ist. Aber jetzt bin ich ja echt schlecht dran gerade. Alter, ab in die Karre. Da ist so ein Food Truck oder so hinter mir. Aber nicht wirklich, ne? Alter, wie spooky das hier alles aussieht, ne? Weil das einfach so eine Spooky-Zombie-Apokalypse-City ist. Warte, ich habe hier noch ein Horn. Und Lights. Reset Vehicle A ah, Handbremse Open Doors 1 bis 5 Lol Kannst du dir nicht ausdenken Wow Warum? Why? What the heck? Warum? Ich habe kein Bett. Ich habe gar nichts. Ich habe Hunger. Ich habe einfach nur Hunger. Ich könnte zur Farm weiter runterfahren. Geil. Ist das die Farm? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, das ist die Farm. Also, dass man nicht mit Escape wieder rauskommt, ne? Yeah! Offroad. Nur geil, ey. Einfach nur geil. Ich fahre mit meinem fliegenden roten Vehikel. Moinsen, Herr Farmer. Professor, Doktor, in Farmer. Ist ja unglaublich. Good price für Zwiebulas. kostet 25. Okay, da bin ich jetzt aber langsam am Limit. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich werde hier, ich werde, Alter, wie geil! Ich werde hier, oh der Lauch! Ich werde hier komplett, ich werde hier komplett reingehen und die ganzen Gemüsekisten dahinstellen. 86, die Bananas Ich bin dreckig, ich bin hungrig Wait, was war mit dem Hotel? Ja, dann, äh Keine Ahnung, vielleicht werde ich gleich einfach sterben Ich meine, ich fahre ja auch mit dem Auto wo alle Türen offen sind Natürlich werde ich gleich sterben Alter, voll Oha! Oha! Easy! Überhaupt kein Problem! Alles gut gegangen! So soll das sein! Äh ich kann nichts machen! Ich kann gerade nichts machen! Ich kann nicht schlafen! Ähm Star Flasher Sale! Player Status! Ich muss dringend was essen. Ich muss was trinken. Mein Leben nimmt ab. Und ich weiß nicht wo, ey. Erstmal gleich direkt zur Klinik. So, was ist da oben? Was haben wir hier? Oh, es ist Tag. Oh, hier sind gebrauchte Sachen. Moin sehen. Nicht schlecht. Hier ist ein Bett. für 50 und eine Toilette gekauft für, gekauft für 35 und eine Badewanne gekauft für 75. Das sind die drei Sachen die man eigentlich mal braucht. Sauber machen, pinkeln gehen, schlafen. Das ist das hier, ja. Das ist das. Alter, Escape geht nicht, das ist so verwirrend. ne? Okay. Gib Gummi, Alter. Und zwar gehe ich jetzt damit. Ich hoffe, es klappt wie beim letzten Mal. Die Leute kommen schon rein hier. sehen. Wait, ist das mein Lager? Ich kann schon nicht mehr laufen, ne? Ist das hier mein Lager? Es ist echt leggy. Oh. Perfekt. Ich penne im Lager. Ich kacke im Lager. Und ich dusche im Lager. Normal, oder? So. Lass mich in Ruhe. Ich muss pennen. Erstmal. Interact. Oh, oh, oh. Den ganzen Tag nicht gepullert, Alter. Dann Interact. Und dann ein bisschen schnarchen, Alter. You can't sleep here. Ach, come on. Das wäre aber auch zu gut gewesen, oder? Mann, Mann, Mann, Mann. Okay. Pick up. Nicht so schlimm. Aber wir können hier auf eine Toilette und wir können duschen. Was hier noch fehlt, ist eine Küche. Es ist wirklich laggy. Es ist wirklich laggy. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Was sagen die Kohlen? Wir haben 79 Dollar. Ähm, ich brauche was zu essen. Hunger und Durst. Ich kann kaum noch laufen. Ey. Hunger und Durst. Das ist ja das, das Weirde. Ist ja, du hast den ganzen Laden voll mit irgendwelchen Lebensmitteln. Geht nicht, Alter. Statt dass er sich mal da so eine Limo reinzehrt. Und eine Tüte Chips So für den Anfang. Äh, äh. No way! Oh, so, komm, gib Gummi hier. Ich fahre jetzt mal zur Tankstelle. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Snacks. Auftanken für die Karre, auftanken für mich. Repair Store. Ist nochmal alles gut gegangen. Ist nichts passiert. Öl und Gas ja alles noch gut, ey. So, hier, hier, hier, hier. Ne, hier ist nichts. Ich sehe jetzt schon, hier ist wieder nichts. Interact, Refuel, ach du Scheiße, es ist teuer, ey. Jetzt fährt meine Karre wieder weg. Alter, ich kann nicht rennen. Jetzt haut meine Karre wieder ab. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Stopp, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen, ich bin am Verhungern. Stopp doch. Stopp. Lauf nicht weg. Ich kann doch nicht. Baum, Baum, Baum, Baum. Ah. Ah. Okay, weiter geht's. So, Gibt es auch noch die Handbremse? Handbremse. Space. Huh. <lacht> Nicht schlecht. Dafür geht's. Aber dass das dann auch hält. So, hier ist der Java store shop Klamotten. Hausklamotten. Okay. Ich habe wenig Leben. Highspeed Internet. Equipment. Internet. Ich habe wieder Angst, hier reinzugehen. Ich gehe auch nicht daran. Oh, wait, was ist das da vorne? Da, Gibt es da Essen? Alter, ohne Scheiß, es ist einfach ein Horrorszenario. Der Motel-Serial-Killer. Was ist da vorne? Ich hab Hunger, Alter. Ich werde gleich einfach kaputt gehen. Ich werde gleich einfach sterben. Du bist gestorben. Also das, das, das, also da, da kommst du auch nicht drauf. Equipment. Sterben... Im Trader-Live-Simulator 2. Regale, ja, braucht man irgendwann. Gibt es hier sowas wie eine Küche vielleicht? Einen Kühlschrank? Gibt es wirklich? Aber ob man das nutzen kann? Einen Ofen für 500? Ich bin arm! Einen Ofen für 500? Warum ist das hier so voll? Ey? Es gibt nichts zu essen. Ich hab alles durch. Ich hab einfach alles durch. Ich kann nichts essen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Ja klar, hier ist einfach Ende, ne? Ja. Ab hier sind dann die Zombies. Alles klar. Ja, zu den Zombies wollen wir nicht. Nee, nee. Wow. Hier nicht. Da nicht. Hier nicht. Nein, meine Karre, sie rollt gerade wieder weg gehabt. Ey. Kann ich hier irgendwas essen? Kostet 10. Ich habe gerade schon 200 gemacht. Einfach essen. Ich kann es nicht essen. Eat. Lull! You are not hungry. Ich werd weich, Alter. Das war's wirklich. Das war wirklich... Water Bottle. Water. Das was wirklich endlich kann man aus seinem eigenen laden einfach was rausnehmen und essen und wenn das jetzt noch richtig geil ist dann habe ich auch verschiedene dann brauche ich vielleicht auch tatsächlich ähm, keine ahnung gemüse und so water is uh, below 25 your health starts to get down ja yeah. you can heal yourself by going to the pharmacy you can eat, drink pro products from your shop ja yeah. das wäre vielleicht eine wichtige information gewesen für mich, hätte ich es mal gelesen ah uh. Clear yourself. Okay. Toilets and bathrooms. uh, and bath tubes from. Okay. Also, im Shop. Aber schlafen muss ich halt zu Hause. Okay. Ja, 250 Dollar. Das heißt, die ersten 250 Dollar werden schon drauf gehen. Alleine dafür, dass ich, äh, so langsam wieder zu Kräften komme in der Pharmacy. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie hart kaputt gehe weiter. Ne? Denn ich bin wirklich kurz vorm kaputt gehen. Und ob man da wirklich sterben kann, würde mich ja eigentlich schon interessieren. Ne? Also würde mich ja wirklich interessieren. Ne? Ich bin gestorben im Trader Life Simulator 2. In dem Trading Simulator. Gestorben an Verhungern. Alter, das ist das laut, ey. Ist das laut, ey. Komm, mach ready hier. Aber luftig ist es. Kann man machen. So. Wo ist meine Butze jetzt hier? <lacht> Here we go! Äh, falsche Taste. Danke, danke. So. Ah, da, Leggy. Ich sage ja dir, Leggy. Ringe hauen. Bitte bring mich um. Bitte töte mich. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lass mich hier raus. Was hat er denn? So schlimm ist er doch auch wieder nicht hier. ey. Hallo? Das ist ja ein Ding. Ey. Zack, verkauft. Ja, 270 Dollar. Jetzt gucke ich mal gerade noch mal eben rein hier. Mit dem Staff. Um, kostet 500 worker training 1 worker training 2 train your worker will be increase his work speed and daily sale siehste es ist genau das wieder also customer walking speed it's also increased the customers walking speed oh lull alter es ist Alter. Die Kunden kommen einfach genauso rein. Safe. Die Kunden kommen einfach genauso rein. Spawnen hier aus dem Nichts wie da hinten. Und verschwinden hier im Nichts. Und wenn man das erhöht. Zack, next. Verkauft, nächster. Und wenn man das erhöht ist einfach die Spawner-Rate erhöht, beziehungsweise dann bewegen die sich. Wahrscheinlich sind es die gleichen, keine Ahnung, lass es mal 20 Menschen sein, in der Reihe. Und die laufen jetzt quasi, da verschwinden die. Die laufen jetzt, zack, da kommt der Nächste wieder. In dem Moment, wo verkauft wird, kommt, spawnt hier der Nächste. Jetzt verschwindet er da hinten. Flipp. Geht irgendwo runter. Man sieht ihn nicht mehr. Jetzt verkauft er geht im Kreis, kommt jetzt hier gleich wieder hin und verkaufen und der nächste, oder halt nicht verkauft und der nächste und damit das mehr werden, wenn, wird einfach die die, die, Walk, die, die Laufgeschwindigkeit erhöht <lacht> sind dann die gleichen Leute die einfach mehrfach kaufen <lacht> ich werde jetzt gerade da ist er wieder, ich werde weich Alter Hotoprogrammiere a game. Allen. Aber witzige Idee, komm, alle, jetzt mal ernsthaft. Witzige Idee. Und mit den ganzen, mit den ganzen Ingredients hier im, im Shop und sowas finde ich absolut fair. Und äh, finde das auch eigentlich ganz geil, dass sich da einer ranhockt und äh, hier ernsthaft wirklich bemüht ist, irgendein Game rauszubringen. Ähm, von, von wilden Scheiß im ersten Teil auf einem ganz abgefahrenen Level grafikmäßig, szenario -mäßig, wie in so einem wie in so einem, keine Ahnung, äh, Shooter aus dem Iran oder irgendwie sowas Nahost-Shooter, sah das irgendwie aus und jetzt, Zombie-Apokalypse auch nicht schlecht <lacht> auch nicht schlecht, kann man auch machen wir haben immerhin schon mal 312 Dollar ich muss mein Bett wegbringen. Das heißt, wenn es... Ähm, ach so, wie, wo, ich, ich, ich sehe gar keine Zeit. Ich sehe gar keine Uhrzeit. Doch, da 16 Uhr. Okay. Shop Rating. Hm, Rechnungen habe ich noch nicht. Apps App Store. Call a Taxi. Deliver App. To order goods to your shop. Das kostet 5000. Aber ich, ich glaube, darauf speichert ich als erstes. Ey. Was ich aber jetzt wirklich machen könnte, wäre... Ähm, wo war das denn? Hier für 75. Oh ne, es ist auf der Karte noch nicht. Ah. Ne, dann noch nicht. Dann sparen wir erstmal noch. Nix ausgeben. Wir nehmen. Wir machen als erstes. Ich bin schon wieder low. Ach ne, immer noch low health. Äh, wir machen als erstes das Upgrade für, dass sie schneller laufen. Mehr Leute, mehr Cash. Da kommt da an der Mönch, Alter. Äh, der, der, der, der Scheich. Ja, moin. Das Game. spawnt kurz vor den 500 Dollar. Die auf einmal mein Kassierer, weil Feierabend ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Was sagt die Zeit da? 21 Uhr? Schon ziemlich lange 21 Uhr, aber wahrscheinlich haben wir 21 Uhr und der Laden macht zu. Ich weiß nicht genau, wann er wieder aufmacht. Ich esse jetzt mal eben was ähm, um, sell 25% Preis was? Kann ich da einen oh, warte, das kann ich essen Kann ich da einen Angebot machen? Ich trinke mal was und esse ein paar Chips Food ist soweit okay. Und ähm, jetzt gehen wir mal eine Runde pennen. Wir müssen ja dr Alter, laggy. Heftig laggy. Open Store. Open for Customers. Ich lass den mal offen. Weil ich nicht weiß, wie lange ich penn. Na, komm ran hier. Und wir brettern erstmal mit unserem Luftschiff hier Zurück in die Base Zurück ins Haus Ich stelle das Bett da auf Dann schlafen wir eine Runde Wir gucken nochmal eben Wir gucken nochmal eben ähm, Wie das abgeht dann gleich Wie schnell die Leute auf einmal jetzt anfangen zu laufen ähm, Ja, bin sehr gespannt Bremsen Geil. Nach wie vor das Beste im Game. Einfach Bremse drücken, Alter. So. Zack. Bett hierhin. Gute Nacht. Interact Sell. Ich kann Sachen tatsächlich verkaufen. Vielleicht sind die dann auch sofort und automatisch weg. Es lädt, okay Lange, es lädt lange Okay Die Karre steht wieder auf dem Parkplatz Das heißt, ich kann hier jeden Abend betrunken ankommen Daily Worker Okay, 100 Dollar Oh mein Gott 100 Dollar sind weg Jeden Tag kostet mein Arbeiter so viel Ah. Ist denn schon offen? Ist er drin? Nee, ne? Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Okay, der Shop ist open. Und sofort kommt der erste Scheich. Äh, ja, Wir holen uns erstmal die Karre zurück. What the heck? Das passiert, wenn man, um langsamer zu werden, Rückwärtsgang drückt und dann aussteigt. Das ist ja der Hammer, Alter. Anstatt einfach nur... Bremse... Aussteigen. Ist klar, Alter. Moinsen! Oh, wir haben aber noch ganz gut hier... Äh, verschiedenste Artikel, ey. Wir haben ja noch einiges hier. Und ich habe gerade gesehen... Ich glaube, das Regal hätte ich verkaufen können, ne? Ja, ich hätte das, das Regal verkaufen können zum halben oder zum 25% Preis. Die anderen Sachen, jetzt müssen wir mal eben gucken. Nach einer Nacht schlafen. Ähm, mal eben pinkeln und das haben wir ja zum Glück hier praktischerweise. Hier auch wieder so schön schmale Türen. Wie im ersten Teil. Ähm, erstmal pullern. Ah, viel besser. Dann duschen. Und nass wie wir sind, geht's wieder raus. Status: Jo, perfekt. Gleich noch mal ein bisschen was essen. Perfekt. Es ist einfach. Es ist einfach so eine Flughafentür, ne? Alter. So: 450 Dollar. Ich glaube, so ganz lang müssen wir nicht mehr warten. Und dann geht es ab. Erstes Level-Up sozusagen. 504 Dollar. Sehr schön. Wir cachen sofort rein. Stuff, Training, Work Training, Level 1. Es ist gemacht. Jetzt kosten die aber auch 200. Aber es kommt jetzt auch viel mehr Kohle rein. Ich bin gespannt, wie schnell das jetzt geht. So richtig viel schneller laufen die nicht. Richtig viel schneller laufen die nicht. Wait a minute, ist das erst am nächsten Tag? Oh, warte. Doch, er ist ein bisschen schneller. Es ist jetzt ein bisschen schneller. Vorher kam der erst, als der da hinten schon weg war. Jetzt müssen wir mal gucken. 20%. Kauft. Spawnt. Gehen jetzt also wirklich minimal schneller. Das sind vielleicht... Ja gut, auf den ganzen Tag gerechnet, ne? Vielleicht sind das schon mal 5 Kunden, 10 Kunden mehr. Also einen Riesenunterschied sehe ich da noch nicht. Den Riesenunterschied sehe ich da leider nicht. Wir haben jetzt 38 Dollar. 38 Dollares. Und müssen tatsächlich zusehen, dass wir hier den ganzen Sermon erstmal Stück für Stück verkaufen. Ähm, ja, die große Frage ist, was ist das A und O? Was wollen die Leute? Das heißt es jetzt natürlich rauszubekommen. Sie verkaufen. Oder kaufen hier ganz gut ein. Guck mal hier, so, so teure Sachen sollte ich vielleicht auch mit reinbringen. Ähm, Sehe ich denn auch, was die nicht nicht bekommen haben. Houseware you need. Nee, ne? Wahrscheinlich kann man hier Elektronik und so weiter. Schuhe. Alter, wahrscheinlich kann man hier einfach einen riesen Shop machen mit allen möglichen Sachen. Und weil man so viele Möglichkeiten hat, jetzt als, äh, als, als Shop anzubieten, kommen eben auch Kunden mit wahrscheinlich diesen möglichen oder mit den ganzen Wünschen hier rein. Und kriegen halt auch nicht immer alles das, was sie eigentlich wollen. Ja, krasses Ding. Ich lasse erstmal ein bisschen durchlaufen, bis ich hier komplett abverkauft bin. Dann wieder einkaufen. Dann wieder rein in das Ganze. Das machen wir aber dann das nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Äh, ja, und äh, wenn es dir richtig gefallen hat, Kanal abonnieren. Das äh, gefällt mir richtig. Bis zum nächsten Mal.